Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und heute schauen wir uns gemeinsam die Rocksteps an. Dass man den Rockstep in sämtliche Richtungen ausführen kann, habt ihr sicherlich mitbekommen. Das heißt, ich kann einen Rockstep nach hinten machen oder zur Seite oder nach vorne oder sogar als Crossrock gekreuzt. Aber wie werden diese Rocksteps denn nun wirklich ausgeführt? Im Standard und Latein würde man beim Rockstep wohl eher von einem Wiegeschritt reden. Denn das ist er eigentlich auch. Wir machen einen Wiegeschritt, indem wir unseren Schritt nach hinten setzen, unseren Ballen aufsetzen und dann die Ferse, also über den Fuß, abrollen, bis die Ferse den Boden leicht berührt. Wir haben vorne auf dem Fuß aber immer ein Teilgewicht. Unser Fuß bleibt vorne am Boden und hebt nicht ganz ab. Sonst haben wir unser Teilgewicht direkt verloren. Das heißt, wir setzen unseren Fuß nach hinten, wir rollen hinten ab. Die Ferse geht langsam Richtung Boden, während die vordere Ferse sich langsam anhebt. Unser Teilgewicht, unsere, ich sag mal so, 20 Prozent sind noch hier vorne. Denn nur so können wir es jetzt schaffen, uns hier von hier hinten wieder wegzudrücken, um vorne den Fuß abzurollen und dann wieder hier vorne raufzugehen. Das heißt, wir gehen nach hinten, rollen unseren Fuß ab und auch vorne rollen wir unseren Fuß wieder zurück. Wenn wir unseren Rockstep zur Seite haben, ist es dasselbe Prinzip. Wir setzen den Ballen zur Seite an, rollen den Fuß ab auf unseren flachen Fuß nur, dass, dass wir ein Teilgewicht auf dem anderen Fuß behalten und gehen hier wieder zurück. Das heißt, im Prinzip kann man die ganze Zeit sagen, wir rollen unsere Füße ab und das ist unser Rockstep. In den meisten Tänzen ist es so, dass unser Körper sich gar nicht so weit darüber bewegt, weil wir wollen ja unser Teilgewicht auf dem Fuß belassen. Das heißt, ich mache meinen Rockstep zur Seite, mein Körper bleibt hier auf dieser Seite und dann gehe ich hier wieder zurück. Dasselbe habe ich auch, wenn ich den Rockstep nach hinten mache. Mein Körper bleibt tendenziell vorne, damit ich mein Teilgewicht auf den vorderen Fuß belassen kann. Auch unser Rockstep nach vorne wird über den Ballen angesetzt. Das heißt, wir rollen auch hier die Füße ab und haben immer ein Teilgewicht auf unserem hinteren Fuß. Hier ist es tatsächlich so, dass der Körper etwas mehr mit nach vorne geht. Ja, und sich dann hier wieder abstößt, um wieder hinten rauf zu gehen. Ist ein bisschen anders als bei den anderen beiden, bei den Side-Rocks bleiben wir ja tendenziell auf unserem Hauptfuß, bei den Rocksteps zurück, bleiben wir auch eher vorne. Aber das ist auch so ein bisschen tanzabhängig und motion-abhängig. Und auf die Motions werde ich nochmal einzeln und explizit in späteren Videos eingehen. Wenn wir unseren Rockset nach vorne mit Flachen Fuß oder mit Ferse ansetzen, passiert es ganz häufig, dass der hintere Fuß auch direkt abhebt. Das Rollen der Füße geht verloren und somit geht uns auch Stabilität verloren. Wenn ich meinen Fuß hinten anhebe, dann habe ich weniger Stabilität, als wenn ich meine Füße abrolle und immer ein Teilgewicht auf dem Fuß belasse, auf den ich wieder zurückgehe. Bei unserem Crosswalk müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu weit drehen. Manchmal kommt es vor, dass man zu weit überkreuzen möchte und dann landet man auf einmal an einer falschen Wand, wo man eigentlich gar nicht hin möchte. Dreht nur so weit, dass ihr bis in die Diagonale kommt. Dann haben wir genau dasselbe Thema wie letztes, letzte Woche bei unserer Weave. Wir kreuzen über und zwar, indem wir uns in die Diagonale drehen und unseren Schritt Fast vorwärts ansetzen. Von vorne sieht es aus, als hätte ich übergekreuzt. Für mich, vom Körper her, ist es fast ein gerader Aussetzen. Das macht das Ganze einfacher und wenn ich zurückkomme, bin ich auf jeden Fall wieder auf der richtigen Wand. Denkt bitte dran: ihr habt beim Rockstep immer zwei Schritte und die mit Teilgewichtverlagerung. Das heißt, erster Schritt rüber, zweiter Schritt geht wieder zurück. Wenn ich diesen zweiten Schritt nicht mache, stehe ich auf dem falschen Fuß und habe meinen anderen Fuß gar nicht mehr belastet. Wichtig, bitte, denkt dran, Rockstep, ein Schritt, zwei Schritte und dann gehen wir in die nächste Figur über. Ich hoffe, ich konnte euch die Rocksteps einigermaßen verständlich erklären. Lasst mich doch einfach wissen, wie es euch gefällt, nutzt die Kommentare, vielleicht auch für Fragen zu anderen Themen aus dem Bereich Line Dance oder zu mir als Tänzerin und Trainerin. Ich freue mich darauf, mit euch in Kontakt treten zu können. In der nächsten Woche gibt es ein Video zum Thema Lockstep, Shuffle und Chassis. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann abonniert doch gerne den Channel. Ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.